Sagen wir mal, warum schaut der Emil nicht alt aus? Dem Emil gibt die arktische Luft seinen jugendlichen Teil. Haufer? <lacht> du schaust heute gar nicht gut aus. Ich fühl mich auch nicht gut. Ja, was ist denn passiert? Ich fühle mich so alt. Gebitte. Alter, ich habe einen Onkel, der ist 105, okay? Und sein älterer Bruder ist sogar noch drei Jahre älter. Was glaubst du, dass Dates waren? zu so einem jungen Hupfer wie dir sagen Daten? <lacht> ja, eh. Aber ich habe mir halt gedacht. Ja, vergiss es. Na, was? Außer damit. Als wir mit der Flaschen der Wochen angefangen haben, habe hab ich mir gedacht, dass wir so. Zehn Folgen machen und dann gehen wir alle fröhlich singen. Basti Ciao, Basti Ciao, Basti Ciao, Ciao, Ciao. Ja, pff, da ist halt Corona dazwischen gekommen. Ja, aber da hat sie ja gerade gesagt, wes Geisteskind der Typ ist. Von Ischgl über das Testdesaster bis zum Impfkaos. Nicht zu vergessen Medien, und Angriffe auf die Justiz. Eben, und hätten wir dann nicht schon längst alle fröhlich singen können. Basti Ciao, Basti Ciao, Basti. Ciao, ciao, ciao. Es ist heute immer noch zu wenig für die Masse des Volkes. Gebiet. Jetzt, wo man seit mindestens einem halben Jahr schon ganz close, klar sieht, dass die echte Ibiza-Partei in der Regierung sitzt und alles das umsetzt, wovon der strache Wodka-Feucht nur geträumt hat. Da könnten wir jetzt aber wirklich alle zusammen fröhlich singen. Basti, ciao, Basti, ciao, Basti, ciao, ciao, ciao! Also warum sind der Heine und sein schwindelige Partie noch immer da? Weil es keine Alternativen gibt und wir eine ziemlich schwache Opposition haben. Dann sollen sie die endlich einmal aufraffen. Schließlich geht es darum, eine Autokratie zu verhindern und die Demokratie zu bewahren. Das kann aber dauern. In anderen Ländern hat es auch zwölf Jahre gebraucht. Toi, toi, toi. Sollen wir trotzdem singen? Vielleicht hilft was. Wieso so, kann okay, man all der vierer Lieren, die die Wahrheit verbieren und wenn es nicht kriegen, was wollen, dann wird's halt gestohlen, die Paloten soll da Teifier holen.